Es wird ja viel über rechtliche Sachen gesprochen, als hätte das, was, an, was in der europäischen Außengrenzen passiert, irgendwas mit Recht zu tun. Wieso sagt das eigentlich? Alle reden von Recht. Liebe Seebürger, ich mache mal eine Maske ab, sonst kriege ich Atemprobleme. Ich brauche schon mal Fitter. Ähm, Entschuldigung. Also erstmal vielen Dank an euer Engagement. Es ist wieder mal deutlich, den sicheren Hafen kriegen wir nur gegen den Startplatz durchgesetzt auf der Straße. Das ist hier sinnlos, hier weiterzuführen. Was die SPD sagt, wir tragen alles mit, aber streichen aus dem Antrag. Also ich weiß nicht, ob, die, ob Sie irgendwie schizophren sind, aber es ist doch wirklich Wahnsinn zu sagen, wir sind gegen die Kriminalisierung, aber streichen genau das aus dem Antrag raus. Also deswegen, ich bin verzweifelt, es hat keinen Sinn mehr. Ich habe gesagt, wie mache ich, soll ich nochmal Herr Münke erklären, dass nicht die Menschen, nicht Geflüchtete schuld an Krise der Demokratie sind, sondern die, ähm, die Verhältnisse dieser Gesellschaft, der Rassismus ist das Problem dieser Gesellschaft und nicht die Geflüchteten, die unhaltbaren sozialen Zustände, das haben nicht die Flüchtlinge gemacht, das haben ja die hier im Bundestag sind, mitzuverantworten. und nicht welche Flüchtlinge die vor Krieg und Arm kriegen. Was ist das hier für eine Geschichte, die man sich immer wieder anhört muss über an einem Jahr? Ich habe mir gesagt, ich gebe es auf, vielen Dank, dass ihr es weitermacht. Ich werde einfach den Brief von woher vorlesen. Mehr werde ich nicht machen. Es hat keinen Sinn mehr, hier zu diskutieren. Die Argumente sind ausgetauscht. Den strukturellen Rassismus bekämpfen wir nicht hier. Den müssen wir da auf der Straße bekämpfen. Liebe Europäerinnen, wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Weihnachten, weil ich schon auch lange bin, habe ich genau gesagt. Ich nehme das mit rein. Aus dem Flüchtlingslager aus Lesbos. Wir hoffen, dass Sie trotz der Schwierigkeiten, die wir alle aufgrund der Corona-Pandemie haben, schöne Feiertage haben werden. Hatten meistens von uns. Wir sind vor drei Monaten, nachdem das alte Flüchtlingscamp in Moria niedergebrannt ist, in ein neues Lager gezogen und leben hier mit 7000 Flüchtlingen. Im September wurden auch uns bessere Bedingungen im neuen Lager versprochen und wir haben zu Versprechen gerne gehört und darauf gewartet, dass sie erfüllt werden. Leider, wir, leider ist seitdem nicht wirklich etwas passiert. Noch immer warten wir auf genügend warme Duschen. Wenn es regnet, wird das Lager doch flutet. Und in die Zelte wird das Wetter nass. Wir haben keine Heizung, die uns und unsere Kinder warm halten. Keine Schulen oder Kindergärten. Wenn wir krank werden, warten wir stundenlang auf medizinische Behandlung und das Essen, das wir bekommen, ist zwar ausreichend, aber nicht gesund. Auch wurde uns versprochen, dass unsere Asylverfahren endlich beschleunigt werden. Aber immer noch warten zu viele von uns einige seit mehr als einem Jahr auf ihre Interviews. Stattdessen sitzen wir hier in der Vorhöhle und haben nichts anderes zu tun, als zu warten. Die Situation ist teilweise noch schlimmer als vor dem großen Brand. Nur die Sicherheit ist besser geworden. Aber trotzdem gibt es nachts kein Nicht im Lager. Im alten Lager konnten wir uns selbst organisieren. Wir hatten kleine Schulen, Lehnen und viele andere Aktivitäten betrieben. Im, Im neuen Lager ist das nicht möglich. Wir stimmen mit dem deutschen Entwicklungsminister Gerd Müller überein. Der letzte Woche sagte, dass die Situation in diesem Lager schlimmer ist als die jedem afrikanischen Krisenland. Wir wollen ihm für seine klaren Worte danken, aber wir fragen uns, wie kommt es, dass wir nach drei Monaten und noch, noch so viele Millionen von Regierungsspenden und von NGOs gesammelten Geldern immer noch an einem Ort ohne fließendes Wasser, heiß duschen und ohne ein funktionierendes Abwassersystem sitzen? Warum können unsere Kinder immer noch nicht an den Unterricht gehen und warum sind wir auf den guten Willen einer Organisation angewiesen, die gebrauchte Kleider und Schuhe an uns verteilen? Haben wir keine Rechte als Menschen und Flüchtlinge in Europa, der eine Grundversorgung für jeden beinhalten? Oft lesen und hören wir, dass wir in diesen Lagern wie Tiere leben müssen, aber wir denken, dass das nicht stimmt. Wir haben die Gesetze zum Schutz der Tiere in Europa studiert und dabei herausgefunden, dass sogar Sie mehr Rechte haben als wir. Jedes Tier sollte diese Rechte haben. Freiheit vor Hunger und Durst. Freiheit von Unterhagen durch Bereitschaft einer angemessenen Umgebung einschließlich eines Unterstups und eines bequemen Ruhebereichs. Freiheit von Schmerzen, Verletzungen oder Krankheiten durch Vorbeugung oder, oder schnelle Diagnose und Behandlung. Freiheit, die meisten Bewegungen und um ein normales Verhalten zeigen und leben zu können durch die bereitschaft von ausreichendem Platz geeigneten Einrichtungen und soziale Gesellschaft. Freiheit von Angst und Bedingung ist durch Gewährleistung von Bedingungen und einer Behandlung, die psychischen Leiden vermeiden. Ließen wir hier in neuen Kämpfen Wächter? Sorry, aber nein. Vielleicht haben wir keinen Hunger, aber wir leben mit einer keiner angemessenen Umgebung. Wir haben keine Freiheit vor Schmerz und Not. Keiner von uns ist in der Lage, normales Verhalten zu zeigen, weil wir den letzten Tag darum kämpfen müssen, etwas Wasser zu reinigen und Essen und um ein warmes Plätzchen zu bekommen. Wir alle leben in Angst und Not. Eine neue Studie besagt, dass Flüchtlinge auf griechischen Inseln so dezimiert sind, dass jede Bitte an Selbstmord denkt. Deshalb fragen wir ganz ehrlich, würden wir auch so behandelt werden, wenn wir Tiere wären? Deshalb haben wir beschlossen, sie zu bitten und die einfachen Rechte zu gewähren. Wir reden hier von Rechten, hier von Rechten. Rechten zu gewähren, die Tiere zu kommen. Wir würden uns freuen, wenn wir diese Rechte erhalten und versprechen ihnen, dass sie dann keine klamme Funktion werden. Wir wollen nicht mehr hören, dass unsere Situation so nicht so schlimm sei. Wir laden alle, so denken, ein, nur für eine Nacht in unserem Camp zu bleiben. Daher schrecklich einem schrecklichen Jahr, in dem wir hier leben mussten, ist dies unser Wunsch für Weihnachten. Es, er ist einfach. Und wir denken, dass es nicht länger als drei oder vier Wochen dauern kann, ihn um zu erfüllen. Wir bitten nicht um weitere Spenden oder Geld für die Instandsetzung der Infrastruktur. Wir haben in der Zeitung gelesen, wie viele Millionen bereits ausgegeben wurden. Und viele von uns sind, sind Ingenieure, Elektriker, Ärzte. Und wir wissen, dass es nicht sehr viel Geld braucht, um ein solches Lager zu, äh, in Stand zu setzen. Wenn Sie uns helfen wollen, zahlen Sie stattdessen, wo ist das ganze Geld geblieben? Warum hat es uns nicht erreicht? Wir sind bereit, uns selbst zu helfen und hart zu arbeiten, wenn man uns nur lässt und uns vertraut, dass wir diese Ort besser machen können. Wir haben es in der Vergangenheit bewiesen und auch jetzt wird die meiste Arbeit hier entweder von Flüchtlingen, die, die Ehrenamtlichen für NGOs arbeiten, oder von flüchtlings geleistet. Wir wollten immer zeigen, dass das Bild, das viele Menschen von uns haben, falsch ist. Wir sind nach Europa gekommen, um Asyl zu beantragen um Bürger und nützliche Teile der Gesellschaft zu werden. Wir betrachten, dieses, wir betrachten dieses Lager als unser Lager und wir wollen die Unterstützung haben, es zu reparieren. Was wir brauchen, ist professionelle Hilfe von Experten. Aber was wir sehen, sind viele Freiwillige voller guten Willen, aber ohne die Fähigkeiten und Mittel, die Kanalisation, die Unterkünfte und die Wasserversorgung zu reparieren. Was wir fordern, ist, als Partner ernst genommen zu werden und, und, und uns darüber aufzuklären, was geplant ist, und wie viel Geld vorhanden ist und ausgegeben wird. Ihre Redezeit ist um. Ach. Wir sehen Sie vorbei. Okay, dann, dann Sie hören Sie zu, dann höre ich auch damit drauf. Danke.